Ja, hi, und willkommen, mein Name ist ulp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Pokémon Schwert. Die Rüstungsinsel-DLC. Na, <lacht> oh, meine Stimme klang gerade ein bisschen komisch, egal. Das Rüstungsinsel-DLC, so, ich sag immer die am Anfang. <lacht> ähm ja, seht ihr da hinten, dieses Dojo, wo wir hin müssen ja? Merkt euch gut ein, da werden wir heute noch nicht hingehen. <lacht> äh, ja, wir fangen immer noch ein bisschen weiter Pokémon, weil der Untertitel von Pokémon heißt ja, schnappt sie euch alle, und ich spielt die Story so schnell wie möglich durch, ne? ne? ne? ne? Okay, und ja, ich würde dann sagen, wir machen weiter mit Fangen. Ich habe ehrlich gesagt einige Sachen hier vorbereitet. Und zwar, boom, guckt euch das an. Ich habe einige Pokémon aus Eier schlüpfen lassen, weil Pokémon von Level 60 hoch zu trainieren, um einen Level, dauert schon ganz schön lange. Und ich will keine Sonderbombs verbrauchen, deswegen habe ich eine Alternativlösung gefunden. Ich habe die Pokémon, von denen ich die Entwicklung dann brauche, ähm, kurz mal mit einem Ei schlüpfen lassen. Ne? Und ja, die von Level 1 zu, keine Ahnung, Level 25 war, glaube ich, Quapsel. äh Krakele auf Level 40 zu bringen, das wird nicht so lange dauern. Deswegen, ja, habe ich da auf diese so Weise gemacht. Ich habe Eier von denen schlüpfen lassen, damit ich die Entwicklung schnell erreiche. Und ja, das heißt, wir kriegen hier ein paar pokédex einträge wieder durch Entwicklung. Und ja, ich habe außerdem gemerkt, hier ist irgendwie ein Pokémon, das ich gar nicht kenne. Wer bist du? mantis oh doch, das ist aus. Sonne und Mond, glaube ich, weiß nicht. Wie gesagt, Sonne und Mond sind die Pokémon, die ich leider noch nicht so kenne, weil ich es nicht so weit gespielt habe. Oh egal, wir fangen da ich, ich. glaube, da ich die Entwicklung von dem Ding kenne ich, aber das ist so ein Mantis halt, Deswegen halt ist Ich bin ein Mantis. So, ich habe übrigens ein paar pokémon jetzt gekauft, Und oh, okay, ah oh nee mir das jetzt nicht an. So, du bist eine Vorentwicklung kommen Wird schon klappen mit dem Pokéball. schließt los, schließ dich mir an. Äh, Na. No. Solarstrahl. Oh nein, die Sonne jetzt hier am Leuchten. Am Strahlen, meine ich. Okay, Jäger, das hältst du aus. Ist mit 90 bis 30, höher. Weil. Also, dass der dadurch drauf geht. Habe ich auf jeden Fall nicht gedacht, aber der wenig Schaden bekommt, meine ich. Oh, mein Gott, ehrlich, Komm. gott ja, und dann schwächen wir dich wieder. Wer du setzt schon wieder Synthese ein, ja, den ganzen Tag machen und nie sogar schon wieder. Gott. Da wird schon nicht so gut tun. Ah, dieser Final Flash aus dem Himmel. Ja, jetzt kommt ein Superwurf, ist klar, den ich dich hier schon voll geschwächt habe und ich dich wahrscheinlich sowieso fange. Ja, ja. Gott, verdammt mich. Da ja, war meine Pokémon übrigens schon so ein paar Level höher sind, weil ich einen Kampf so in der Naturzone gemacht habe. Um die halt ein bisschen schneller ja voranzubringen. Fremantes wurde ein Eintrag eingefügt. Wenn ein, wenn es im Sonnenlicht baut, gibt es einen lieblichen Duft, ab durch den käfer pokémon angelockt werden. So cool. Ich werde hier übrigens auch ganz sortiert gerade alles nach. Ne? ich habe schon mal alles sortiert, von denen ich die Entwicklung und so habe und von denen es keine Entwicklung äh, möglich ist, das hier sollte ich vielleicht wegpacken. Aber ich komme irgendwie an die Entwicklung nicht ran, wegen halt ja. So, jetzt habe ich schon wieder durcheinander gemacht egal äh, zuneigung Neigung äh, habe ich jetzt keinen Nerv für da muss ich noch dinge äh, machen ja das Ei muss ich ausbrüten das ist von Stern äh, Starmi Sternur welche ne? werde ich im Laufe der Zeit auch mal mitnehmen wenn wir in dem Part schon schaffen Und ja dann fangen wir jetzt mal weiter ich habe da links eine Höhle gesehen dass mal da reingehen mein letzter wir waren in der letzten Part hier so also eine Höhle ne ja, ich entschuldige mich dafür, dass es so lange dauert, bis ich mich um die Story kümmere. Aber kommen ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt, weil ich bin sowieso schon überlevelt für die Story. Habe ich das Gefühl, wenn ich mir hier die eine den Kampf mit der einen hier so vergleiche, die noch so Level 60 Pokémon maximal hatte. Ich bin so oder so schon zehn, Level höher. Deswegen, ja. ich will mir erst mal gucken, was es hier auf Pokémon es gibt. Na, komm. So, also von dem, was ich sehe, gibt es jetzt keine neuen Galar-Pokémon, ne? sondern nur noch alte. Was bist du? Du bist Kloptopus, heißt du? Ne? Da ist ein Tentara. Habe ich schon per Ei entwickelt. Äh, Schlüpfen lassen, meine ich. Schon, was ich meine. Brockenrüstungsärz. Ich weiß immer noch nicht, wofür die sind. Die kriege ich schon durch deiner in, in hier äh, in der Naturzone. Also im Hauptspiel schon. So. Schon ob oh. Boom. Oh, Aber wisst ihr noch, wie das Pokémon so selten war damals? Nur in der Safari-Zone ist das hin und wieder mal aufgetaucht. Und dann muss er auch noch erstmal Glück haben, das zu fangen. Weil irgendwie so eine riesige Fangrate hat, glaube ich. war ehrlich. So. bitte. Okay. Hatere, entwickelt sich dadurch, durch Zuneigung. Ich weiß es gar nicht. Egal, was so, machen wir diesen HP-Tank nieder? Schon er ist halt sehr zerbrechlich. Deswegen, ja, War irgendwie klar. das auch Gefühl, das Ding kann risiko Deswegen versuche ich jetzt einfach mal jetzt schon zu fangen. Erstmal mit einem Superwurf. Der wird gut, der wird richtig doll ich wusste es. Ich habe sowas von gewusst. Ich wusste, der Ding kann deckel Deswegen habe ich es nicht geschwächt, aber ist es nämlich jetzt tot, Wer weiß, wie selten das Viech hier ist. Vielleicht werde ich das nie wieder finden. Das ist jetzt wird ein absoluter setzt noch weich ein, nebenbei ein. Ich wieder hoch sein, vor allem wieder wirklich gar keiner P irgendwie dadurch abgezogen. Habe ich gerade Trugschlag eingesetzt. Na, oh Gott sei Dank. Weißt also nicht, mein Gehirn war gerade abgestellt für eine Sekunde. dreck Das ist Los, komm, komm. Komm. Oh, echt. So, ich muss nur dann hier doch X drücken und nicht A. So, könntest du mal aufhören, meinen Jäger beinahe zu töten? Hätte den getan, da will ich doch nur verletzen, damit ich dich besser fangen kann. Boom. Zack, okay. Und schade müsste eigentlich eine Menge erfahrungspunkte geben, weil es eine Menge AP. Hat, ne? Oh ja, geil! Regentan zweck damit Ich glaube, Kopf entwickelt sich jetzt ne? ein. Mäßig ihr alles lernt. Ich benutze euch nur um euch zu entwickeln und den Eintrag zu bekommen. ich glaube sagen entwickelt sich auch erst voll spät ne? aber schauen haben wir ja alles zeit für so quapsel entwickle ich zu dem lieblings pokémon meiner mutter so, neuer eintrag also zwei einträge schon mal wer länger auf seinen bauchspiel blickt wird schläfrig. manche leute nutzen dieses anstelle eines schlaflied damit ihre kinder einschlafen nicht irgendwie die Gedärme und war nicht durch Quapsel irgendwie letztens gelernt. Seine Eier sind äußerst nerv und schmecken köstlich, weshalb sie als erlesenes Kochzitat gelten. So. Gut. Dann können wir wieder zwei Pokémon ja wegpacken. sie brauchen wir immer Du kommst hier hin. Du kommst hier Mein Gott. So. Äh, dich entwickeln war gleich. Und lass halt Eier ausschlüpfen. Das glaube ich sterben, ohne ne? hast du 371 cool an die anderen pokémon folgen noch bald keine sorge soll ich muss mal jäger hochheilen heilen ich alles klar so weiter das Fangabenteuer abenteuer geht weiter riesenpass ich bin noch nicht ganz mehr ist gar nicht die gleiche höhle oder nee sieht nicht so aus ich kenne den Ort hier noch nicht aus wenn deswegen weiß ich halt noch nicht wo ich schon war und wo nicht ne von hier bin ich gekommen oder ich glaube ja okay ihr alle geht weg mich interessieren nur neue Pokémon ihr seid nur kleine Spielzeuge für mich hm. ich bin auch noch geile Items ne? So schlechte Items habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden. Sternstück brauche ich nicht. Das ist eine TM, glaube ich. Oder TP ein bisschen doof. wäre aus die ich glaube die letzte war Hitze und die hatte ich auch schon. Also, ich kann ja gar keinen neuen finden. Aber ein bisschen doof, egal. So dass noch ein Scharnier, also mal noch mal Plätten kommen. Wir plätten hat mal. Generell gibt eine menge erfahrungspunkte also nutzt der verkackt noch mal aus boom Ableitiv. ein schlag weg und ne? ja. wir haben immer noch ein paar entwicklungen jetzt boom. okay, 5000 erfahrungspunkte ich glaube kein pokémon in der naturzone Gibt so viel Erfahrungspunkte, ja wofür es müsste sich entwickeln? Ja, wofür entwickelt sich? In es die in die Tagform, das heißt, der Pokémon hatte ich mein Team hatte in Sonne. Ich meine, das Ding war cool. So ein Ruhiges pokémon das stets mit Bedacht vorgeht, seine Steinmenis Rasiermesser scharf. Außerdem ist, kein, ist es kein normales, äh, ein langweiliges Normal-Pokémon, das ist ein Gestein-Pokémon, was ich krass fand. Damals jedenfalls so volvo ja, du kommst hier hin, du kommst hier hin, blab, ja, ich weiß, so, ich habe gleich einen Stern, da kommt hier hin. Ist alles sehr kompliziert hier okay so ich weiß nicht es das ding entwickelt äh, okay was war hier mit den neuen pokémon die ich ja entwickeln kann so ja, noch neun level das andere braucht noch ein paar level ich glaube die entwickeln sich also per level 30er irgendwie 40 da schon wieder ein okay. Ja, jetzt nicht die ganze Zeit hier an Schenera Genera hochleveln, um mein Pokémon zu entwickeln. Ich bin auch Pokémon fangen, halt neue, wenn es geht. Na, mal schauen, können wir mal vielleicht im nächsten Part hier Story weitermachen? Wenn ich so halbwegs mehr oder weniger sind vorangekommen bin, ja, meine Pokédex-Komplettierung, aber im Moment ist es noch egal egal so bin ich hier so rumgefahren schon mal ich glaube nicht ne. ich glaube von hier war ich schon mal glaube ich Und ich glaube ich an einigen orten erstmal hin so oh gott ein gyrados das allein ich schon wieder so nebel ich sehe ja nichts wünsche man könnte wetter ein bisschen manipulieren ne. Ja, manchmal ist Nebel ganz schön nervig, wenn du irgendwie was suchst und ja, du siehst halt nichts. Kann es wagen, Wetter zu existieren in diesem Spiel. Realität normal. Hm? Keine Ahnung. Man gerne ist abgestellt. Ich konzentriere mich gerade nur aufs Fangen, alles anderes ist und Stich, was wie ich heiße, unwichtig. kann man versuchen zu angeln oder so? Da sind auch neue Sachen, aber na, verschwendet ich hier meine Zeit und ja. Da habe ich, hab ich Bock. Das ist ein Diner Raid. Lass mal gucken. Was da wesen zur Auswahl steht. Äh, das ist die Entwicklung von Haspiro. Äh. Oh. Problem ist, der Fang ist nie garantiert. Deswegen. Na, schaffe ich jetzt das Ding. Zu besiegen, das Ding schaffe ich auf jeden Fall zu besiegen, aber nicht zu fangen. So Stern, du äh, bei später mal ich einen Sand äh, strand besuche, kann man eine Gruppe von Sternen begegnen, in deren Kern in gleichmäßigen Rhythmus aufblinken. Er ja, war nicht bei Misty's Stern nur immer so, immer wenn er hat Kau gegangen ist, er dazu geblinkt, so dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün an dem irgendwie merkwürdige sachen einigen stellen So, ähm, du weil ich bin schon sehr lange nicht mehr hat teams gewesen glaube ich So, ich glaube du bist nicht die vorentwicklung von dem was ich gerade gefunden habe ne? also gerade letzten part schon wieder ein chanera ich würde hier überall rumlaufen so hier sind wir irgendwo letztens hingefahren in so eine in so eine höhle und da sind wir irgendwie stehen geblieben irgendwo dass man da wieder hinfahren gleich ne? ist da was schönes noch ist man liegt hier was schönes eine kraft ne? was machen die eigentlich noch ich glaube die geben so ein ev oder so ne irgendwie so was hatte ich voll nervig finde ich habe die ganzen bänder schon hier damit ich besser ev trainieren kann also da voll verschwendung naja ich benutze die kaum äh, dass ich da irgendwie so items irgendwie ev löschen können ist kann halt gar nicht mehr also ich weiß dass es gab aber ich weiß nicht mehr wie die hießen was die gemacht haben Wenn man die findet meine ich ja, ich weiß nicht ich konzentriere mich aus fangen ich gucke einfach nur um die gegend hier wie ich was finde Hi. du bist ein neues pokémon was passiert eigentlich hat so ist da so ein pokémon das glaube ich nur bekommst wenn er oder allgemein also, so so pokémon die so duft äh, so duftgegenstände brauchen um die baby -Version von denen zu bekommen aber wenn man die Babyversion eigentlich in hort abgibt kriegt man dann die normalen version weil man denen keinen duft gegeben hat und da kann man die gar nicht ablegen ich glaube die kann man gar nicht dann ablegen dazu oh. ja, habe ich auch immer gern gehabt glaube ich oh, ehrlich oh, mein gott ehrlich du ja gerade jedermanns zeit verschwinden weißt du was eigentlich schon <lacht> ein bisschen baby pokémon ich ja wohl fangen können, nicht gerade ein Superbug, der daneben gehauen ist. Ey. Eins, zwei, drei, boom. Cool. So langsam ist aber so ein bisschen knapp mit dem Pokémon, die ich hier finden kann, habe ich so ein Gefühl. Deswegen wäre es, glaube ich, klug, nächstes Mal weiterzumachen mit der Story oder anzufangen mit der Story, würde ich mal sagen. Die Kohle an seinen Schweif kann wie ein Gummiball hüpfen und steckt voll Nährstoffe, die azur zum Wachsen braucht. Und trotzdem springt er darauf herum und seine lebensquelle so oder so, sozusagen kaputt machen ah, du kannst mir wieder ein pokémon zeigen alles klar linfo cool jetzt mal direkt sagen wo du gefunden hast ne? Komm, ich habe dieses pokémon gefangen was hat denn gefangen hat erzähle ich nicht was eisenschweif ja, alles tp ist die brauche ich nicht wirklich so block ich habe ich schon kopf hab ich habe schon und cool flieg und sieg ja, da ist ein keller eisen okay habe ich solche dinger nie gefunden im originalspiel hier hat man nirgendwo gefunden dann anscheinend da ne? so, wo bin ich jetzt hier neues gebiet fahrt der rüstung Wuffels. und da haben wir die entwicklung von linfu hui ähm, hypertrank und dann rein da Was fahre ich einfach pokémon und fangs an wie schuh wieso okay äh, donner bitte. Ich hab zwar gefeiert Ding hat zur Flexibilität, ne, aber ne. Ich meine. War ja, verwechsel ich gerade mit oh nee. Mit meditales. Hier haben irgendwie so die gleiche Aura um sich um natürlich sind auch beide Kampfpsycho, ne? Oh, oh, ja, das hat wie getan. Uh -huh. okay machen wir jetzt nicht zu viel probleme eher bitte und tut die ganze zeit sprung viel einsetzen voll dämlich so pokéball flieg, flieg. Oh. So, bleibt drin bitte Bleib drin bitte bleib drin, bitte hey Dankeschön. schön cool so Ihr entwickelt euch von ab nochmal. Okay, wir gehen jetzt einen starken Gegner, beißt das Fell an seinen arm ab, um einen Beweglichkeit zu gewinnen. Okay, du bist nur Kampf. Das sehe ich gerade. Ich dachte, oh ein Panzeriro, cool. Metallmandel, cool. Komm herunter. der besten stachler user glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, wird immer so benutzt, ne? Danke. Panseiron oder eine voll dämliche Fluganimation. Ja, voll komisch, wenn ihr so, wenn einige Vogel-Pokémon, Flug-Pokémon, meine ich, also Pokémon, die aussehen wie Vögel, halt irgendwie so gar keine animation haben wir. Ich glaube, bei Dings war das so, bei Tauber so, also der ist echt stachlein. Einfach nur so in der Luft gezittert, während dann auch hier so eine Animation die ganze Zeit hatte. Weil voll Gehirn gestört aussah. Oh ja, das wird nichts. Psycho ist nicht effektiv gegen Stahl, ne komm. Ja. ist nicht sehr effektiv mit und er ja, will mich auf voll setup mir irgendwie ich das gefühl ich weiß auch nicht für was aber werde andere panzer hier und vielleicht auch noch den kampf hier beitreten sturz oder oh, ist nicht gut was tut er sich oh gott ja das ist auch nicht ah oh, nee mal war noch ein Panzer, aber trotzdem. So, wollte nicht selber kaputt, okay, Kollege. Ah. Okay, ähm, noch ein Sturzflug und ich bin weg, aber... ja auch, also was soll's? Was bleibt drin? Bitte. Mm -hmm. Oh Gott, das fehlt mir uns beide. Oh Gott oh gott es gab nicht so viele pokémon die viel aushalten können ist gut kuro die ganzen sätze müssen jetzt niemand nicht, nicht sein er kostet nur zeit gott ehrlich wie Stachler? der dritte stachler wird ja da kann man noch zweimal auslegen alter jetzt bleibt gefällt mal drin bleibt drin bitte eins zwei drei jawohl cool so, oh mein Gott, ich komme nicht dazu, die zu entwickeln. da äh, gibt es nicht. Oh, seine Spitzenfinger sind schärfer als jedes Schwert. Das liefert sich ja bitte in Revierkämpfe mit Kramor. Oh, stimmt. Aber ich wollte vergessen, das ist ja auch ein Stahlflug-Pokémon, ne? Damals dachte ich irgendwie, irgendwie weil irgendwie, nicht, voll einzigartig, so ein Stahlflug-Pokémon. Aber ich voll vergessen, da gibt auch schon panzeron mal, ach nee, das war Eisen, glaube ich ne. Also ein Ausrufezeichen in einem meiner Beuteltaschen. So, ich habe gesagt, ich bin schon hier irgendwo, wo ich nicht sein sollte, ne? Natürlich kommt jetzt die Entwicklung von dem Ding, von dem Ding, was ich hier schon entwickelt hatte. So, hey, und ihr habe ich schon einen Eintrag. Also ich weiß, dass es dich hier gibt. Jetzt kriege ich noch einen Eintrag. Geil, ne? Okay, äh, Trug äh, Schlag. Ich habe eine Ding fast gewonnen, schottet also ja. was wäre ähm, ja. Mach kein Mist. Schließt sich uns an. Sehr gut. <lacht> Ganz einfach. Ohne Zu wackeln ohne sich zu wehren, einfach eiskalt. Und diese anderen Pokémon kriege ich nicht entwickelt. Ein guter jetzt im kann in einer Minute über 100 Schläge ausführen. Nur 100 Wenn jetzt eine Sekunde gestanden hätte, dann wäre ich bei noch gewesen. Aber 100, mein Gott, ist das ich erkenne hat nicht richtig, ist auch wieder ein Dingens. Ja, ich habe den Kopf gesehen, deswegen ist nicht erkannt, was das war. So hier oben ist auch irgendwie so ein Dojo, so wie das aussieht. Ich dachte jetzt hier mehr so eine Stufe um und unterspringen kann. Hey, aus dann habe ich mir auch noch ein terry park man natürlich war nervig zu bekämpfen schwarz und weiß ja ein rival die hat immer so ein teil war voll tanky hat voll viel ausgeteilt Den oh nein oh. <lacht> ok oh, nee, warte ich glaube du kannst body check ja dich bitte schnell einfangen schon ja. bleibt drin ich weiß du kannst body checken setzt wahrscheinlich direkt im nächsten zug ein was ne? ja. macht halt einen spaß ja ein dinger die entwickeln sich nicht ey. verdammt das ist ein sehr intelligent und zu es ist sehr intelligent und traurig. Eine Theorie zufolge Terrybug das erste Pokémon gewesen sein, das in der Seite von Menschen gelebt hat. Schwachsinn, glaube ich nicht. Einige Pokémon sind schon weiß ich nicht, die gibt schon seit tausenden von Jahren. Glaube ich, doch, Guck mal, glaube ich, den gleichen schreit wie Rihorn. Ein verdammt ähnlich klingen. Gibt immer so welche. ne? glaube macholo und irgendwas anderes hatten auch fast ähnlich klingenden schrei es ist immer noch von ja ich kenne einige schrei auswendig okay schon seit sehr langer zeit pokémon okay so der hat mich im nächsten zu kaputt egal bin mir ziemlich sicher du kannst auch perfekt ganz bestimmt auch body check oh, das macht die sache ein bisschen komplizierter aber weiß du, ich weiß gar nicht tut verwirrung eigentlich auch die wahrscheinlichkeit erhöhen ein pokémon zu fangen die paralyse verbrennung und also was natürlich aber paralyse äh, verwirrung das weiß ich gar nicht War noch fünf level für kakelo Komm. dauert dann so lange ich habe nur so eine Minute. Vielleicht finde ich noch was falsch ist. Sein mit seinen Schweifen aus ist vor sich geworden. Denn es stürzt kurz davor, mit Karo auf sein Ziel loszustürmen. Es steht kurz davor, hm. so das ist auch noch eine Höhle glaube ich. Kommt irgendwann werde ich hier noch finden. Komm, kommt, komm, komm. komm. sich cool. Ja, hier richtig coole Pokémon. hier. Alter Freund, Sichlor. Ich habe auch gerne benutzt. Und ja Ich beide von ihnen gerne benutzt. Ich glaube, die haben sogar beide exakt die gleichen Werte. Nur eine zeit Metall und anderes andere ist halt Käfer. So oder so. Äh trugschlag. da wäre doch geil so ein sichter als Trugschlagjäger. Wie war das? jäger Guckt, guck ich nur so an, wie war das? Jemand will mir meinen Job wegnehmen? Nein, nein, ich habe ja auch erstmal irgendwie voll hoch, damit, damit ein verlässlicher Jäger wäre. Ich merke gerade nicht sehr gute Pokémon für sich. Lor eins ist ein unlicht, eins ist ein äh, Pflanzen-Pokémon. Beides nicht sehr gut für ein Käfer-Pflanzen-Pokémon, äh, Käfer-Flug-Pokémon konzentration schärft seine sinne kenne ich gar nicht die attacke ich nehme jetzt mal einfach an der hört dadurch seine kritische treffer chance seine volltreffer chance ne? ich muss den ein bisschen um oh gott oh gott ey. Ja, ein volltreffer super ja, wir haben ja ein kleines problem ich muss Jäger wieder bleben Jetzt war auch nicht so viel aus. Ich sollte mal irgendwie so ein Tank irgendwie haben als Jäger. Der Jäger. macht zwar eine gute Arbeit hier, Gegner schnell auf eins zu bringen, aber... Äh oh mein Gott. Ich glaube, den kriege ich nicht. Hat ja laut alles weg von meinem mein pokémon ich muss jäger hoch heilen dann hat sich jetzt auch irgendwie voll hoch geballert hier mit Konzentration. er wird wehtun Okay, ja das auch noch geil er macht mich völlig gleich ich muss ich noch mal ein bisschen schwächen wenn es geht hier äh. bin ich auf die nüsse gerade oh mein gott äh. Wie gesagt, ein spezial angriff ne? so, bleibt drin bitte ist gerade sehr gefährlich für unsere gruppe nein du oh gott äh. Los, bleibt drin ein Superwurf, ey wir bauen das gerade voll. Ja, okay. Damit kann man den Part jetzt hier beenden, für nur weil das jetzt so knapp war. und den Luschen hat sich niemand entwickelt. Sehr gut gemacht, Leute. Gott, mit ihnen Kampf werden seine sicheren schärfer. Es kann selbst einen massiven Baumstamm mit nur einen Schnitt zerteilen. Okay, das klingt jetzt nicht so, oh gott. so und da hinten sehe ich natürlich auch schon wieder ein neues und Da lassen mild tank natürlich ist am ein aber ich war genug für heute Wie sieht nur nach pokédex aus 143 von 145 ist das nicht gut gott alles klar wir sagen den nächsten part werden wir vielleicht mal ein bisschen ich wünschte ich könnte mich jetzt den ganzen dingen hinter teleportieren Ich kann mich nur hin teleportieren, ne? Kacke. Wabelinse. Wabeninsel. Ah, okay. Na gut, ich würde aber sagen, wir machen echt mal in der nächsten Folge weiter hier mit der Story. Einfach nur um zu gucken, was uns hier mal so erwartet, ne? In dem Sinne sage ich Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Wenn ja, lasst bitte lag like, ein einen, einen, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.